ich muss es Na? Oh. war der jetzt auf dich oder auf mich los er geht auf dich los und oh, dann tanz mal ein bisschen weiß du? war ich will mal den nah wir machen die noch mal beschäftige ihn noch mal so ein bisschen ne oh, ja so Treff vorbei, ey. Mach mal vorbei die Lichter aus lights off Vor bitte er will mich treten er hat mich getreten wir kann das wagen Nein, ich wollte ihn gerade treten Ah, ist Na bei dir. Wann? Bei deiner Sonne nicht mal. An. Do it now. Give him a shot. Na bei mir erstmal schafft man yeah. das nicht. <lacht> man viel zu wenig Zeit mehr ah, warte moment huh. Huh. Hier. warte moment daneben ah. oh daneben der verfehlt mich jetzt mal ey. Oh, ah, beschäftigen noch mal ein bisschen ich, ich besorge es neue rakete ja wo bin ich kannst du mich überhaupt sehen mit den sonnenbrillen hat mich schon aus den augen verloren oh, er hat keine sonnenbrillen mehr oh. nein lass mich doch einmal nahkampf machen ich werde einmal zeigen Sandiro hat's drauf. Er, er will es doch nur einmal machen für den Content. Ah, there you are. Hm? Wesker, ich ich, äh, ich wäre echt äh, echt davon überzeugt, wenn du mich bitte einfach in Ruhe lassen würdest. Hm. Hm. Aua. Eilig getreten ja oh, ich habe keine heilung da so, könnte mal wieder hier runterkommen ja ich bin unterwegs das mal mit dem sniper gewehr nein daneben Finger weg von dem hebel kollege oh. <lacht> Wo kommt der denn her? Ah, there you are. Wo bist du? Warte. Ah, das sieht mich. Nein! Nein. Das ist ein Nebengeschoss. Das gibt's da jetzt nicht. Na, oh, ich bin tot. Das gibt's nicht. so stylisch die ganze Zeit ausgewichen, ey. Was hat gesehen? Ja. Oh, Mann. Okay, machen wir ernst. Ich habe ich hab vielleicht ein bisschen rumgealbert hier. Darfst auch nicht machen. Okay, machen wir ernst. Good. Machen wir ernst. Ha. Teilen wir uns auf und machen erstmal mal hier ähm, Licht aus. Licht aus, ja. Licht aus. Ich sagte Licht aus. Oh ab, Wesker. Ouch. Ouch. <lacht> oh nein. Oh Gott! Oh Gott! Oh. Uh, uh, uh. no, so, ich schieß mal auf ihn. Oh, oh perfekt. <laughs> ah. ziemlich sicher man kann das nicht schaffen aber machen wir trotzdem ich weiß auch nicht ob man die zähne triggern muss damit er dann länger irgendwie sich festhalten lässt oh, da habe ich gesehen wie ich auf der karte weggeflogen ist so, ich, ich brauche so eine munition irgendwo irgendwo hatte ich gerade eine irgendwo lag eine hatte? Oh, wenn ich mal. Halt. Okay, ich kann noch mal auf den schießen. Dann schießen noch mal auf ihn. Sag. <lacht> ich hab ihn. Oh, ich bin da. Ja. Und da war's. <lacht> Yay. So einfach kann das halt gehen. nein keine schutzimpfung nicht die schönen sonnenbrillen ja. auf die bett zu springen und jetzt nicht So, ja. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich glaube jetzt kommen jetzt kommen erstmal noch ein paar Quick -Time Events. Ach was ich habe die Szene noch, noch im Kopf. Auf der Tastatur und in Controller. Your only delay the hm. the world will be Jetzt einfach schießen. der schon vorbei mhm. oh. Was nur du ja das war ich hey oh. du musst Ab drücken abwechselnd äh. nee, die zweite impfung ja Der dritte hat ja schon eine. Okay. Oh. Jetzt gehen wir erstmal fliegen. Was da ich erwarte, hast du eine bestimmte ja. Sache sagen wir. Yes. Ich lasse dich, so no! lass dich nicht einfach so sterben. Ich lasse dich einfach so sterben. Rette dich. Oh ich lasse dich doch nicht einfach so sterben. Oh Gott, ich dachte, ich muss da noch drücken. Oh, fuck. Jetzt kommt halt der finale kam naja no, Also will, also will ich auf diesen Satz gewartet, den ich auch mein Kapitel gesagt habe. danke ja. Dankeschön. Okay. Ja, kommt doch ich. Doch nur das hm. Ich sag er wird eingeteilt kommt... in zwei Kapitel. Nein, es es kommt jetzt äh, das Finale gegen gegen den gleich ich sag's doch nicht wir ja, gegen wen wollen, wohl ne? mhm. nein aber noch kisten oh, entschuldigung. aber entschuldigung jetzt kommt nämlich das finale gegen den transformierten best sieh dir diesen body an ihr habt mein oma kaputt gemacht ihr könnt es wagen <lacht> Da wäre ich auch stinkig, ehrlich gesagt. Die Macht der Spaghetti ist meins. Ja! schon immer ein bisschen doof ich, ich habe ein bisschen respekt davor die hat voll die matrix kräfte und tauscht die ein gegen so spaghetti fähigkeiten ja, und ja. wir sollten rennen oh ja, ja. ja. so ein grund war ich vor dir ja. warum <lacht> oh, er, oh, er ist bei dir oh, oh. Ja, du sollst rennen ja ich renne ja schon muss nachladen aber ich mag die atmosphäre hier in dem vulkan oh, ich habe hinten auf sein herzchen geschossen oh. Ist schön. Und das ist hey, aber uh. Oh ja, ich weiß, was jetzt kommt. Oh Mann. So, ich dachte du musst mir ein bisschen helfen jetzt hier. Ah, was muss ich tun? <lacht> Halte mal im Auge. Ich muss übrigens die ganze Zeit f -meschen. Ich habe keine Sniper-Munition. da oh, bin ich glaube ich tot. Oder? Nein, nein. Ich bin in Sicherheit. Oh, okay. Ich habe noch ein grünes Kraut. Au. Ja, du musst da unten auch noch was machen ne? muss mir ja helfen war bin ich so gut wie tot was muss ich denn machen hier unten mit wir uns wieder vereinigen können ja und zwar schnell weil der ist jetzt bei mir Oh nee, Resident Evil 5 ist so hektisch! Ah, der Stein! Dieser Stein! Ist ein bisschen, ist ein bisschen schade, hat man das von meiner Perspektive nicht sehen kann. Nee. Oh nein, ich bin sowas von tot. Oh. Ja Ich, ich hab dabei. Stein verprügelt. Ich raus hier. Ich raus hier. <lacht> Mehr. Okay, rennen. <lacht> Nein, ich wollte nicht mit <lacht> <lacht> <lacht> Was ist <denn> da passiert? <lacht> ich hab Was war ich habe nur gehört, sind dann auf einmal fliegt er einfach weg. Ey. Ja, Und auf einmal wusch, war ich weg. Wow, oh, wir haben uns so gut angestellt. Ja hier. Oh, da haben jetzt echt, Nicht sogar die, Pistole so ausgegangen gerade. Das war jetzt cool. Oh Gott. Why can't you Okay. So, du musst den steiner umhauen und ich muss da hinten überleben aber ich glaube wir müssen den weil nicht meine sorge ich schnapp mir den ja, ich. schnapp in dir während ich jetzt den stein bewege Ich muss, ihn, ich muss ihn sozusagen beschäftigen, damit der nicht, nicht weghaut. Und du musst ihn ja. beschäftigen, damit der mich nicht weghaut. So, so Stein ist drüben. So, Einer muss... dieser Steine. So, oh Gott. Der ist gerade bei oh dir, Gott. Ne? Ich sehe ihn leider nicht. Er ist hinter dem Stein und, oh Gott, ich, ich werde sowas im sterben ja. ich, ich, ich bin trapped. Sorge, lass immer näher kommen. Ich, ich treffe den schon. Wenn der da, genug kommt. Ich sehe ihn nur von hier aus gerade nicht. Ich muss ihn zu mir hinlocken Lass ihn ruhig näher kommen. Ein bisschen. Sehen immer noch nicht. Sehen nur den sein sein Ärmchen. Ja, da hab ich jetzt gleich. Ja, ich, ich muss gehen. Ich muss hier weg. So. Oh. Da war ich. Oh. Du hast du hast ihm sein Herzchen erwischt. Ja, jetzt kommt er zu mir jetzt musst du ihn aufhalten. Aber ich muss ich jetzt ja hier. Ja aber du ich kannst jetzt. doch schon du kannst doch schon rennen. Der Stein ist schon drüben. Ja, aber ich muss mich ja festhalten, leider. Weil die, weil die Brücke hier, die bricht zusammen. Und da muss ich mich hier meschen, um mich runterzufallen. Und ich glaube, da kann mich abschießen dann. Und da bin ich tot. Okay. Warte. Warte. Ich ich bin auf dem Weg. Und ich bring Kraut mit. Ich hab auch Kraut! Ich, ja. komme, ich komme, ich komme, ich bin da. Oh. Oh, Warte mal. Ich heile uns mal. Oh, Munition, ich habe nämlich keine Gewehrmunition mehr. Oh. Kontrollpunkt! Oh. Chris. Ja, das bin ich. Was geht ab, <lacht> Oh man, warum ist Wesker so cool? naja ich weiß es nicht. von hinten angreifen. Oh Gott, warum guckst du auf mich? Ne, da auch nichts. Ich wüsste, wo sein Schwachpunkt ist, dann würde ich da immer drauf schießen. da ja, hinten ist was. Oh, ich dachte. Oh. Wir am Schreien ist ne? da sein Herzchen ist erschienen. Oh. <lacht> okay. Geht langsam die Muni aus. Ja, mir auch. Oh, oh. oh nein! Oh, warte, jetzt macht er wieder auf, ne? Ja, Glaube ich. Ah, jetzt mu jetzt muss er gleich sein Herzchen zeigen. I got you back, man. So sind Die Muni aus, ey. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Hilfe! Macht schon. Ja, ich mache Oh Gott! Oh. Ich sehe seinen Rücken nicht. Ich habe seinen Rücken gesehen. Ich habe vielleicht keine Pistole. Oh, oh mein Gott, nein! Oh. Oh. Irgendwie wurde ich auch voll getroffen. ich habe kaum noch munition Und ich auch nicht ja, das Schritt. kann doch jetzt nicht das kann jetzt nicht mal sein man kann den noch irgendwie im nahkampf irgendwas machen aber ich kann nichts machen Zeig dich von vorne, zeig dich von einer Schokoladenseite. Er hat immer noch nicht genug. Ich habe eine Idee. Äh. was denn jetzt mal wenn den sein ding offen ist jetzt oh. mal wenn den sein ding auf ist gehen wir auf den zu mhm. oh gott damit sein ding vorne offen ist meine ich oh. Thanks. Äh. Oh. Ja. oh, Gott! Hold on! Hätte ich auch beinahe getroffen. Da ich mein Das hätte mich fast getroffen Nö. ich habe gar nichts mehr ich kann mal eben nichts machen im nahkampf ah. musst du mal versuchen gleich du hast doch munition ich habe nämlich gar nichts mehr Oh, dann kann ich da ja nicht mitmachen in seinem Rücken ist der Schwachpunkt ja lenkt immer auf dich bitte <lacht> gott jetzt steht ich mal in die brust dann guck mal ob du was machen kannst hierhin getroffen habe oder so fast Nichts, Okay, Nix. Oh. nein, ich wurde auch getroffen. Nein. Oh, wir waren so gut. Okay, machen so. wir so. Ich habe äh, noch eine ähm, andere Schrotflinte und, und ich noch. werde ich nehme mal etwas Malung. verbessern und zwar die Kapazität von meiner Sniper. Ich, ich nehme noch mit. jetzt alle Waffen mit, die ich habe. Ja. Oh, Mann, 900. Oh, ich, hab so. ich ball auch einfach alles hoch. Oh nein, mir geht zum ersten Mal Geld aus. Oh no. nein, ich habe kein Geld mehr. Geld, Geld, so. Geld. So, ich glaube die cool sichere Weste werde ich nicht mehr brauchen. Ja und ich nehme halt den elektroschocker ich weg muss äh, ich muss irgendwas verkaufen mhm, Damit ich irgendwie 6000 kriege hm. ich habe aber nichts mehr zum verkaufen Warte, Ver ich, ich lasse denn ich habe nur ich habe nur 1000 das wird niemals reichen Okay, Jetzt hätte ich dir ein paar äh, sachen okay. gegeben aber so viel habe ich nicht mehr ich habe nur granaten zwei, drei ich hatte dadurch noch Geld kriegst. dass die, die Waffen zu verkaufen dann macht auch nicht wirklich Sinn cool sichere Weste ist auch nur tausend <lacht> Schutzweste ist auch nur, nur ein tausender das ist super oh, oh. na okay haben ja, mit den ganzen arsenal auf ihn los ja wird das schon klappen ja. ha! Chris! Oh, wir sind direkt hier schon ja ich <lacht> mit dem angefahren schießt auf seinen rücken Oh, da da da. Ja. Come on. Come on. <laughs> Come on, step it up. Uh, step right of it. Hat gleich auf der Badbring auf den seinen Kopf zu schießen. Nee. zwei schüsse für meine, meine magnum schießt es mit dem Granatwerfer da drauf oh, machen ich würde lachen wenn er jetzt in eine minute weg ist ja <lacht> ich glaube aber nicht dass es der fall sein wird ich meine, es ist immer noch west Ich drücken. Drücke oh Gott. F und Ich kann die FV rechtzeitig ja. erreichen. Ah. Ich es mit meinen zwei Schüssen aus der Magnum drauf. umdrehen umdrehen umdrehen so wer habe ich nicht ja. <lacht> oh, oh ja schon den spruch <lacht> <lacht> das ist doch gar nicht so schwer einfach nur rücken vorne wenn der Rücken mal offen wäre. Ja. Was er leider nicht ist. Oh, ich würde, weggehen. Ja. Ich würde da weggehen. Ich würde da weggehen. meinen Elektroschocker einsetzen. Oh, ich stehe voll blöd. Ah, okay. eigentlich gerade auf ausweichen klicken weil es war baby gewesen übergezogen Ey, cool. damit <lacht> das Sniper zu schießen glück war warum ja, <lacht> ja. ja. Oh, sehr gut ich habe ihn Uhu. drin das ist josh und jill das ist auch so eine coole szene Muss das ja wieder knapp machen, ne? Ja. ja. Hallo, wir sind beim Kampf gegen Wesker zweimal gestorben. Ja, glaube ich. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft. Oh, diese Szene ist nicht so cool. One shot weapons. Yeah! yeah. yeah. A new es sah gerade so aus, als ob sie beide daneben ging. Ja. <laughs> Ganz ehrlich, ich wollte erst nicht drücken. Das ist sich dein herz oder? Ja. Weil ich meine, wir hatten gerade einen Kontrollpunkt, nachdem wir ihn erledigt hatten. Ich war mir nicht sicher, ich hatte keinen Bock auf den Kampf. Den Kampf nochmal zu machen. Ja. die Superbrüder waren wieder mal erfolgreich. Ja. Sie haben so. wieder einmal die Welt gerettet. Unser Ausflug in Afrika ist zu Ende. Jetzt sind wir hier im Ending vom Jurassic Park. Mit dem Flugzeug wegfliegen. Ich frage mich immer, ob das alles wert war. Keine Zukunft ohne Angst. Das ist es wert. Gut gesagt, Chris gut Gesagt, er ja, ist ein einfacher Mann. Hm? Ja, Yay, wir fliegen in den Sonnenuntergang oder in den Sonnenaufgang. Keine Ahnung, ja, wenn ja, oh, wenn, ja. Oh, sie pennen ja Na, dann weg. Sie doch, weil <lacht> und das war's. Yay, we did it. Also, komplett war es das ja eigentlich noch nicht. Wir werden auch noch das DLC in Albträumen verloren spielen. Ja. Beide DLCs. Ne? Ja. Aber ich glaube, wir müssen erst äh, in Albträumen verloren geschafft haben, damit wir dann andere freischalten können. Hm, weiß ich nicht. Sind ich schon du beide? weiß auch nicht. Also ich habe in Albträumen verloren, habe ich schon. Also andere hat spielt, glaube ich, so nach dem, nach dem ersten Kampf gegen Wesker. Hm. Also wird dann wahrscheinlich danach freigeschaltet, ne? Denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Aber lustig, ne? Ja. Wir haben wieder einmal die Welt gerettet. Ja. Resident Evil macht immer Bock. Ja. Ich habe schon so oft mit so vielen Leuten gespielt, aber ich könnte dann immer wieder spielen. Damit habe hab ich wieder ein Resident Evil Teil von meiner Liste abgehakt. Jetzt ja. habe ich schon Resident Evil 1, 2 das Remake. 3 das Remake 4 und 5 abgeschlossen. Ja. Jetzt habe ich noch drei ich habe jetzt noch drei Resident Evil Spiele, die ich noch durchspielen muss. Ja, aber die letzten sind ganz schön Horror. Hm. Nee, warte, ich, ich habe noch Nee, halt, ich habe noch vier Spiele, die ich noch offen habe. 6 kommt ja auch noch. Ja. 6, ja, 7 und 8. 7 und 8 zähle zähl ich nicht dazu. Ich mag 7 und 8 nicht. Nee, so nicht, ist doch Resident Evil. Es fühlt sich nicht an wie Resident Evil und ich habe meine Kritikpunkte dazu schon gesagt. Das ist halt Horror, ne? Das ist so gruselig. Nein, ich mag... Ich mag einfach die Charaktere. Alles darum mag ich einfach nicht. Aber ich möchte darüber nicht reden. Ich okay. weiß, ich mache, ich werde mir Feinde machen. Ich mag sowieso. Ich mache mir sowieso Feinde, wenn ich sage, irgendwie der fünfte und der sechste Teil machen mir Bock. Ich habe die anderen nie gespielt aber ich, ich habe ja schon davon gehört, Danilo wird ja vielleicht einen Let's Play zum vierten Teil machen. Ja, irgendwann mal. Vielleicht. Mal schauen. Ich will ich will es hoffen. Ich habe den Teil, ich habe den auf Steam, aber ich habe ihn ja auch auf Steam und zwar zu 100%. prozent ja. Ich habe ja erst vor einiger Zeit äh, den Profi Modus abgeschlossen und meine mein Gott, das war das war eine Qual gewesen. Bist du da auch mit einem Schlag weg? Mhm nicht direkt mit einem Schlag, aber mit ein paar. Ich glaube in dem Spiel hier, wenn auch Profi spielt, so ein bisschen mit ein oder zwei Schlägen weg. Ja, es ist auch, ist auch so, im, so im vierten Teil. Ich meine, im vierten Teil kann man halt seine Energie noch mit gelben Kräutern erweitern. Ah, okay. Maximal Energie. Ja. Okay. Und aus dem Resident Evil 4 spielt er halt mit dem besten Resident Evil Charakter aller Zeiten. Leon. Leon Scotty Kennedy. Genau. Ah, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Spiel? Go. Hier die... ah. go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Oh, du setzt mich damit unter Druck. Ja. <lacht> aber ich hey, wir haben Wesker endgültig erledigt. Ja. Ich will, ich will die Credits hier noch durchlaufen, lassen, nicht weiß. Ist jetzt nicht so ja. interessant, aber ja, komm. die lassen wir es einfach noch durchlaufen ja, da mache ich bei jedem spiel ist so meine so meine art die macher des spiels zu ehren oder irgendwie so hat. keine ahnung ja und jetzt fliege ich aus der sitzung das hat nicht gespielt ich ja. habe es nicht genau wie ernst sich daran noch ich will nicht darüber reden ich rede nicht mehr über Broforce. ich weiß nicht wieso das passiert ist ehrlich gesagt und mir hat das damals ohne probleme geklappt ich habe mir mir den rest davon angesehen ja ich habe gesehen und ich muss sagen dass das und das, das was am ende passiert ist es hat mich schockiert <lacht> es war lustig aber es hat mich trotzdem schockiert es gibt nur noch eine sache die du die nicht die noch übrig bleibt high five yeah. bro dann gibt man den high five, bro. präsidenten high five ja und dann tötet man den präsidenten hm. Ja, du, du bist als Held wieder gekommen und dann landest du im Knast. Ja, ich, ich verstehe nicht genau. Da ist übrigens ein DLC irgendwie so rausgekommen irgendwann, ne? Oder kommt echt? eins? Ja, irgendwie eine Erweiterung oder irgendwie sowas. Das hätte ich, ich hätte das echt nicht erwartet. <lacht> irgendwann dieses Jahr kommt die, glaube ich, raus. Aber wir haben ja noch so viele Spiele, die, die wir zusammen spielen müssen. Ja. Wir können also schon mal mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was noch kommen wird? Ja. Möchtest du es sagen? Sagt du ruhig, weil ich nicht genau weiß, auf welches du dich beziehst jetzt gerade. Ich beziehe mich erstmal auf Portal 2. Okay. Das, das wird noch kommen. Wir hm. Werden auch noch ähm, Cuphead. Wenn ihr da sagt, Cuphead wäre schon vorbei, nein, das wird natürlich ja. auch noch weitergehen. Anscheinend kann man Aber halt online zusammen spielen. Ja. Was ich jetzt nicht wusste. Wir werden auf jeden Fall halt noch The Delicious Last Course, werden wir auch noch machen. Was auch noch kommen wird, ist Raft. Ja. Und noch, und noch so ein kleines Geheimprojekt, wo, wovon wir beide nichts nicht wissen. Aber das werden wir noch, noch nicht verraten. Selbst ich weiß noch nicht davon. Oh. Doch, wir, wir beide haben das Spiel, ja. Huh. Ja, Aber wir werden es den Leuten nicht sagen. Die sollen huh. sich ja noch ein bisschen, sollen ein bisschen überrascht werden. Ja. Nur damit ich schon mal hier einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt, was vor, vor den Superbrüdern noch laufen wird. Ich merke mein gerade, der Part ist eine Stunde 30 Minuten. Also werde ich wahrscheinlich hier in zwei Parts schneiden. Das wär, wäre vielleicht echt nicht schlecht. wer ist der Jason Chris LP? Ne, Chris ah. Lip, okay. Und jetzt ja, ich mein glaube, Nachnamen zu klauen. <lacht> ich glaube, wir haben das Ende der credits erreicht. Ja. Ich weiß nicht, ob da, da irgendwie was kommt oder so. Ich glaube nicht. Hm. Capcom. Hm. Ah. Capcom. Um, die Macher von Resident Evil. Coole Leute. Äh, drei Achievements freigeschaltet. Yay. <lacht> Yay. Und noch eine. Gestorben zehnmal. <lacht> <lacht> Sie können die Akte Albert Wesker im Archiv einsehen. Sie können jetzt den Modus die Söldner spielen. Sie können jetzt Sheva in der Kapitelauswahl und bei Neuespiel Plus anwählen. Sie können jetzt den Modus Profi spielen. Sie ja. können jetzt eine verzweifelte Flucht spielen. Ja. Also. Sie können jetzt das Söldnertreffen spielen. <lacht> Sie können sich hier jetzt sechs äh, Figuren unter dem Mittelpunkt explosieren. Bla, bla, bla. Yay! Ganz schön viel Zeug habe ich bekommen. Ich habe nichts bekommen. Tja. <lacht> oh. Das ist schade. Yay, aber wir haben es geschafft. Yay. Cool. Na gut, dann verabschieden wir uns hier, ne? Ja. Und dann sehen wir uns bei was auch immer. Ne? Genau. Tschüssi, Tschüss.